Wie jedes Jahr hat auch letzte Woche das Global Village wieder unzählige Studentinnen und Studenten angezogen. Man konnte für wenig Geld verschiedene Spezialitäten aus verschiedenen Ländern probieren. Wir zeigen dir heute einen kurzen Rückblick und ein Interview zu dem kulinarischen Event. Der Event findet halt einmal im Jahr statt, äh, darum schreiben wir meistens ein paar Wochen äh, bzw. Monate vorher ähm, eine E-Mail an alle Studenten und sie kontaktieren. Und natürlich auch Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer sehr wichtig. Immer. Äh, aber ich kann sich jeder anmelden, der gerne einen Standort haben. ich immer froh, wenn wir Leute haben und Leute finden, die motiviert sind. Und äh, ja, je kultureller, desto besser eigentlich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Stände, die am besten laufen, echt die, sind, die sehr speziell sind auf eine Art. Das heißt, zum Beispiel haben wir jetzt Madagaskar. Das ist sicher eine Kultur oder ein Land, das man überhaupt nicht kennt. Und das waren heute sehr viele Leute interessiert. Gewesen. Und letztes Jahr war es glaube ich, Polen gewesen, zum Beispiel Polen. das ist echt ein Land, das man nicht so gut kennt in Schweiz. Das Konzept war einfach so, gewesen, dass die Street Food festivals normalerweise sehr teuer sind. Und wir ist es so umkehren, dass unser Event so günstig und studentenfreundlich ist wie möglich. Darum der Eintritt von vier Franken. Und das Ziel der Hinger ist, echt, dass wir ein Event haben, wo Multikulturalität und Interkulturalität von Ländern feiert. Und darum haben wir halt auch so viele Länder eingeladen, damit wir halt alle zusammenkommen und neue Länder und neue Spezialitäten von verschiedenen Essen und so können lernen können. Das war es schon. Gewesen. Freut euch jetzt auf ein Menti und auf einen spannenden Unicam Focus. Tschüss!